Warum identifizieren wir uns mehr mit Menschen als mit Marken und mit Unternehmen? Mein Gast ist Ursula Kaspar vom Institut für limbische Kommunikation. Und ich bin der Marc Purczert von Justy.ch. Und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hi Ursula, schön bist du da. Hi Marc. Freut mich. Ja, wir reden heute zusammen darüber, wieso wir Menschen, besonders die Jugendlichen, uns viel mehr mit anderen Menschen und Persönlichkeiten identifizieren können als mit Marken und mit Unternehmen. Wir werden darum ein bisschen das Verhalten der Jugendlichen generell im Alltag anschauen. Ähm, Dann werden wir auch thematisieren, was das konkret fürs Lehrstellenmarketing heisst, für mich als Lehrbetrieb. Und gleichzeitig schauen wir auch noch an, was sehr spannend ist, wer sind die grössten Beeinflusser der Jugendlichen während der Berufswahl Zuerst nimmt es mich aber natürlich Wunder, wer du bist und was du machst. Ähm, ganz grundsätzlich gefragt, was machst du genau in deinem Alltag? Also ich leite das Marktforschungsinstitut. Und wir recherchieren Daten, wenn es sinnvoll ist, mit neurowissenschaftlichen äh, Messmethoden und äh, Tools an. Also mit den Inhalten davon. Was versteht man unter Neurowissenschaft? Unser Hirn nicht total ein, ein spannendes. Teil, das wissen wir ja alle, und unser Hirn hat viel mehr Einfluss auf, wie wir agieren und was wir machen, und man hat herausgefunden, wo das Punkte sind, wo uns unbewusst beeinflussen in der Art und Weise, wie wir uns kennen. Wenn wir jetzt ein bisschen umeinander schauen, ich muss jetzt einen Schritt zurückgehen. Du siehst die Welt durch eine bestimmte Brille. Und ich auch. Und alle anderen auch. Und wir haben im Kopf so etwas wie einen Türsteher, der sämtliche Sineseindrücke, die tagtäglich auf uns einprasselt, vorselektiert, ob die relevant sind oder nicht. Unser Unterbewusstsein hat eine extrem hohe Datenverarbeitungsgeschwindigkeit. Man kann es etwa mit der Reisegeschwindigkeit von eines Jet vergleichen. Unser Bewusstsein, der Neokortex auf der anderen Seite, der macht etwa 3 Meter pro Sekunde. Also das ist ein Schneck dagegen. Und Diesbezüglich braucht man einen Türsteher, der die Daten vorselektiert und halt all das Unnütze, das für uns einprasselt, aussortiert und im mentalen Köbel werft. Spannend ist jetzt herauszufinden, was denn der als relevant erachtet. Und du hast gesagt, ich oder auch du wir schauen alle durch eine gewisse Brillen. Ist es deine Aufgabe, ein bisschen zu schauen, was es für verschiedene Brüllen gibt? Ein bisschen in mehr ins Detail zu gehen. Genau, also unser Messtool schafft es vor allem herauszufinden, dass mal die verschiedenen Brillen hängt und wie sich die zusammensetzen und auf welcher Basis das die Brille eigentlich entstehen. Das sind Beeinflussungen äh, von etwa 40 Prozent, die unbewusst passieren. Und dann haben wir natürlich unser Umfeld, unsere Bildung äh, und so weiter, die dann die restlichen Beeinflussungen übernimmt. Das heißt, wir werden das Ganze heute beleuchten, natürlich vor allem in Bezug auf die Jugendlichen. Ähm, wenn wir jetzt einmal so mal in den Alltag der von den Jugendlichen, wenn eine Generation Z, das sind ja die Jahrgänge von 1995 bis 2010, wenn diese Jugendlichen auf Lehrstellensuche suche sind, kennen sie in der Regel sehr wenige Unternehmen effektiv. Ähm, wie erklärst du dir das? Ja, letztendlich sind sie einfach total mit anderem Zeug beschäftigt. Oder? Also ein, ein Kind und nachher ein Jugendlicher die haben ja zuerst mal die Aufgabe, die Welt zu entdecken und Sachen zu lernen. Und Unser Hirn ist dazu da, zum, ähm, auf Basis von Imitation zu lernen. Also schauen wir mal zuerst ab, was andere machen. Und Jugendliche haben, wenn man die befragt, wir haben eine Studie dazu gemacht, was sie so umtreibt, dann ist hauptsächlich mal zuerst Kollege, Kollegen Uh, vielleicht erste Beziehungen, Familie, Hobbys und Schule. Und das beschäftigt sich beschäftigt schon dermaßen, dass Unternehmen eigentlich gar keinen Platz finden. Unternehmen sind sehr, sehr weit emotional weg. Das sind so abstrakte Bilder. Und wenn es nicht gerade irgendetwas produziert, ein interessantes Produkt, das sich die Jugendliche damit identifizieren, kann, oder es ist irgendein Laden, ich ähm, sage jetzt gleich einen, Mikrokop oder so, wo man jeden Tag reinläuft, dann sind die Firmen halt wahnsinnig viel weg oder weit weg. Du hast gesagt, Kollegen, Familien, eben erste Beziehungen. Ist das auch der Grund, wieso sie, ich denke gerade auf den sozialen Medien folgen sie mehrere hundert oder tausende verschiedene Personen, zum Teil Kolleginnen Kollegen, zum Teil auch öffentliche Personen. Also ein rechter Unterschied jetzt zu den Unternehmen. Ja, ist natürlich die, die Menschenbasis ist, ist viel, viel spannender. Oder? Da kann man vielleicht dann ein bisschen wieder äh, ins Hirn zurückgehen. Oder? Vor 4,5 Millionen Jahren hat man sich ja als moderner Mensch anfangen zusammenschliessen zu Gruppen und Horden. Oder? Man ist aus dem Dschungel raus, man ist in der Ebene raus und hat angefangen, äh, das Leben zu bestreiten. Und Dort ist etwas Spannendes passiert, und zwar hat man dort gemerkt, dass es wichtiger ist, dass die Gemeinschaft funktioniert als der Einzel. Und wenn sich ein Einzelner nicht konform der Gruppe konform anpasst, verhalten hat, hat er die Gruppe auch gefördert. Und das hätte im schlimmsten Fall zu einem Ausstoss aus der Gruppe führen. Und Ausstoss aus der Gruppe, dann bedeutet, man stirbt. Man wird gefressen vom selben Zartiger. Man kann selber nicht jagen allein. Es ist alles viel viel schwieriger. Diese Effekt, die wirken ja immer noch oder? Die Erwartung von der Gemeinschaft an Einzelnen, das sieht man jetzt auch beim Thema Covid. oder Die, die jetzt demonstrieren, die werden eigentlich schon zur Gruppe, zur Gemeinschaft ausgestoßen. Man erwartet, dass gruppenkonformes Verhalten äh, an den Tag gelegt wird. Und diesbezüglich sind halt so Promis, ähm, das, das sind Fixpunkte. Oder man möchte sie wie die, man möchte Erfolg von denen haben, man möchte irgendjemandem nacheifern und darum folgt man denen auch. Und du hast Gemeinschaft angesprochen, suche ich als Jugendliche in dieser Gemeinschaft auch immer so ein bisschen nach Vorbilder. Wem kann ich folgen, um mich selber vielleicht auch noch mehr zu finden oder meine Richtung zu finden? Das ist total individuell, oder was du jetzt wieder für ein Typ bist, letztendlich. Je nachdem, wenn dir die Gemeinschaft extrem wichtig ist, dann wirst du dich an der Gemeinschaft orientieren. Aber es gibt Typen, die sind nicht so gemeinschaftsorientiert. Oder auf Basis von Hirninstruktionen haben die total andere Motivwertestrukturen. Denen ist es wichtiger, individuell zu sein und sich abzuheben. Dass der Individualismus meistens gerne zu so individuell ist, ähm, das fällt ihnen gerne nicht auf. Für mich ist immer lustig, sie Hipster-Bewegung oder alle sind, alle wollen so mega hipsterig cool sein, aber alle tragen Bart und und die hemper oder das ist dann auch nicht mehr so individuell. Aber letztendlich sucht man immer einen Orientierungspunkt, wo man sich will herbewegen. Die verschiedenen Typen sind das also wie die verschiedenen Brüllen durch die, wo ich schauen kann in dem Sinn. Ja genau und die sind es ein bisschen beeinflusst durch den, den, den Türme in unserem Kopf. Oder die, die, die relevanten Informationen, die bei uns wirklich ins Bewusstsein kommen, werden gesteuert über den Inhalt oder? Also Einerseits, ob es gefährdiger sind. Oder? Ist dein Leben in, in Gefahr, bedroht, sei es jetzt eingebildet oder nicht? Ähm, das sind immer Informationen, die in unser, in unser Bewusstsein weitergeleitet werden. Durch die Weiterleitung wird gleichzeitig aber auch ein Level von hormonen Neurotransmitter ausgeschüttet, um dich vorzubereiten auf die Situation, eine gefährliche Situation Früher war es der Säbelzartiger, heute kann es der Lehrlingschef sein. Oder? Wenn du den nicht machst, dann hast du jedes Mal Stress, dann wird Cortisol ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin. Noradrenalin. Und je nachdem, ähm, je nach Typ und Ausschüttungsmenge bzw. Wie die Rezeptoren funktionieren die dem Hirn, willst du den angreifen oder du die totstellen oder du flüchten? Die zweite Situation, wo immer wieder die Informationen in dein ähm, in dein Bewusstsein können, sind Belohnungssituationen. Früher ganz einfach, fressen Sex. Darum ist es so also schwierig zum abnehmen, weil süßes Essen, fettes Essen, das macht immer Aktivitäten in unserem Belohnungserwartungszentrum. Aber es gibt jetzt heute natürlich ganz andere Motiv und Wert. Und da hängen auch wieder äh, Hormone und Neurotransmitter zusammen. Äh, dran. Und je nachdem, wie der Cocktail in deinem Kopf ist, bist du dann halt eher ein, ein Sicherheitsbewusster oder eher ein Angreifer oder eher ein Entdecker. Das war jetzt alles auch ein bisschen theoretisch, gewesen, muss ich sagen. Ähm, wenn ich, also jetzt auch für mich, oder? ich probiere das Ganze auch ein bisschen zu verstehen, wenn ich jetzt aber ein bisschen konkreter gehe ins Lehrstellenmarketing hinein. Ähm, dann muss ich mich ja fragen, als Lehrbetrieb fragen, was für Jugendliche will ich ansprechen will. Schlussendlich will ich ja die passenden Jugendlichen. Ähm, und also mit was sollte ich mich jetzt befassen? Was sind so ein bisschen die wichtigsten Persönlichkeiten, die es gibt? Oder so ein, bisschen ein Prinzip, das ich mir könnte vornehmen könnte, zu verstehen? Also grundsätzlich gibt es drei äh, neuronale Instruktionen, die die Persönlichkeit beeinflussen. Die hängen eben an den Hormon-Neurotransmittern. Die Dominanzinstruktionen sind die, die nach Machtstreben, nach Territoriumsausweitung, noch Prestige. Die möchten jemand sein, die möchten vorwärtskommen im Leben. Das hängt am Hormontestosteron zum Beispiel. Und am Dopamin, der ein Antrieber ist. Dann haben wir die Balanceinstruktion. Die ist sicherheitsbedacht. Die braucht Konstanz. Die möchte sich in eine Gemeinschaft integrieren. Das sind so ein Traditionalisten auch. Die haben nicht gerne Veränderungen. Aber sie sind natürlich super in gewissen Jobs. Und dann hast du die Stimulanzinstruktion. Das sind die Entdecker, die Kreativen, die, die immer neue Ideen haben, die sind auch ein bisschen chaotisch. Die brauchst du an einer anderen Art. Jetzt, je nachdem, was du für einen Job hast, wo du ausschreiben willst und äh, Eigenschaften, du hast ja immer Eigenschaften, die einen Beruf hat solltest du dir überlegen, was sind denn die Haupteigenschaften, die den grössten Teil des Job ausmachen. Und dann suchst du dir den richtigen limbischen Typ dazu aus. Danach kannst du nämlich sicherstellen, dass der Lehrling, der diesen Job dann auch macht, sich vermutlich mit einem grossen Teil der Aufgaben in diesem Job auch identifizieren kann. Wir schaffen es ja nie hundertprozentige Deckungsübereinstimmungen zu finden. Aber zumindest sollte ein Großteil Teil der Aufgaben auch Freude machen und eben belohnend wirken. Okay, das heisst, ich überlege mir eigentlich, suche ich eher über Dominanz oder über Kreatives oder über extrem Harmoniebedürftiges. Und dann ist ja auch ein, bisschen ein Unterschied, wie ich die jeweiligen Personen müsste ansprechen in dem Sinn. Das ist so. Grundsätzlich wirkt halt auf der einen die etwas belohnend und auf der anderen etwas eher bestrafend. Also man hätte wir haben jetzt, wenn man da den neurowissenschaftlichen Ansatz nutzt zum Beispiel, um Markenbestimmungen zu machen, haben wir noch mal drei Zwischentypen, die dann zwei Instruktionen vertreten. Das kann ein Dominant sein, der aber auch noch Ideen hat. Wir sagen den Pionier oder das ist das ein bisschen so, äh, der Entdecker oder der, der halt neue Sachen entwickelt. Dann gibt es den Dominanten, der dominant ist, das ist eher ein bisschen der, oder der Der fühlt sich sicher mit den Regeln, hat auch gleich den Drang, ähm, Sachen zu erledigen, also ein Pilot zum Beispiel. Der muss es eigenständig entscheiden. Und dann haben wir nochmal einen Typ, einen Zwischentyp, das ist der Kreative, der aber auch ein bisschen, äh, sicherheitsbedürftig ist, zum Beispiel Kindergärtnerinnen, Coaches, die, die eigentlich sehr gerne den Umgang mit Leuten haben, aber gleichzeitig auch kreative Ansätze brauchen, um gewisse äh, Sachen zu Boden zu bringen. Okay, das ist entspannt, aber das heisst, es gibt auch nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt auch immer so ein bisschen Mischungen, sage ich jetzt. Den Ansatz, den wir brauchen, brauchen wir hauptsächlich für das Marketing. Darum hat er nur sechs Typen. Normalerweise, wenn du ein Persönlichkeitsprofil nehmen würdest, nein, als Basis für eine, für eine Stellensuche oder für eine Lehrlingssuche, müsstest du viel mehr Typen abdecken. Aber so als grober Raster ist es eine sehr gute Leitlinie, um überhaupt dahinter zu kommen, was denn du gerne und wie du mit dieser Person noch umgehen kannst. Und die brauchen tatsächlich auch eine andere Sprache und andere Inzentivierungen innerhalb des Jobs. Das wäre vielleicht spannend, vielleicht können wir gerade schon ein, zwei konkrete Beispiele auch anschauen. Wenn ich jetzt an, an Murer denke, ähm, ist ja doch ein eher bekannter Beruf auch jetzt in der Baubranche. Also, was, du, was ist das für ein Typ für dich? Das ist ja, im Prinzip hat er ja äh, ein relativ strukturiertes, fest vorgegebenes Berufsbild und hat nicht wahnsinnig viele ähm, Ausweichsmöglichkeiten links und rechts. Die Mur muss gerade sein, die muss super schön gemacht sind. und die hat ein Mass, das ihm ist und er kann dort nicht wahnsinnig viel kreativen Input bringen. Es bringt auch irgendeinem Architekt oder irgendeinem Bauleiter nichts, wenn der Maurer sagt, hey, eigentlich hätte ich gerne eine Kurve jetzt da. Wenn der den Auftrag überkommt, es muss rechtwinklig sein, dann muss das rechtwinklig sein und es braucht diese Mass und dann sind alle zufrieden. Entsprechend muss das eine sein, wo nicht unbedingt die Führung will an sich reissen. also nicht einen, der grosse Dominanz hat und nicht einen, der wahnsinnig äh, kreativ ist, sonst kommt irgendwo vielleicht schräg raus. sondern einer, der einfach seinen Job gut macht, aber froh ist, wenn ihm jemand Zeit, wie es zu machen ist. Und am Ende des Tages sieht er sicher auch, was er geschafft hat oder was ist. Ja. Wenn man will, dass er dann zufrieden ist, dann behandelt man ihn gut. Oder dann gibt man ihm ein Umfeld, wo er sich geschätzt, wertgeschätzt fühlt, wo transcript klare Vorgaben bekommt, die hassen nämlich nicht mehr, als wenn ständig irgendwelche Änderungen wiederkommen. Nachträglich, weil es der andere, der geplant hat, nicht richtig gemacht hat. Das gehört man ja dann auf dem Bau auf, da wird ja drüber Also, wenn der super Vorgaben bekommt und man lobt ihn dann auch mal und halt, macht auch mal ein Firmenfest für den und sagt: Hey, gratis Brotwurst, Bier für alle, dann freut sich der, oder? wenn der ein guter Teil von der Gemeinschaft ist und dafür geschätzt wird dafür. Das heisst, all die Faktoren würde ich jetzt auch als Lehrbetrieb, wenn ich jetzt äh, ein Video mache und ähm, eigentlich eigentlich so zeigen wie der Alltag vom einem aussieht, dann würde ich so Sachen berücksichtigen. Gleichzeitig aber, wenn ich jetzt denke, ich äh, möchte das Video machen zum Beruf äh, KV auf der Bank, dann ist das jetzt wahrscheinlich ein anderer Typ, wo du da müsstest oder willst abholen. Genau, weil auf der Bank... Natürlich hat das Berufsbild vom KV-Bankler leider ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, aber wenn man sich so die alte Schule anschaut, dann ist ganz ein bestimmter Typ, der auf die Bank gehen wollte. dann ist meistens eben Prestige auch ein bisschen wichtig oder einen schönen Anzug zu tragen. Man ist jemand, man hat eine sichere Position zwar auf der Bank, oder, aber ähm, ein Investmentbanker der will natürlich Macht- und Territoriumsausweitung zum Beispiel über steigende Aktienkurs. Oder dort geht es um Geld verdienen. Und Geld verdienen hängt direkt, vor allem mit diesen Massen, an der Dominanzinstruktion. Also, da braucht man einen Performer, der wo, wo versucht, da, ähm, die Bank weiterzubringen. Und man sieht ja jetzt auch immer wieder mit diesen Bankskandalen, die Performer haben halt dort auch einen Nachteil. Oder? Die überschätzen sich dann hin und wieder und greifen dann halt hin und wieder ins Klo mit den Entscheidungen, was machen. Und man kann nicht zu viele Chefs haben die miteinander streiten. Ja. Was jetzt alles auch ein bisschen zusammenfasst, wir haben jetzt immer von Persönlichkeit geredet, oder man nennt das auch Persönlichkeitsprofil, schlussendlich ist ja der Mensch auch immer entscheidend. Jetzt, wie, könntest du das ein bisschen zusammenfassen, wenn du jetzt in einem Lehrbetrieb müsstest, drei Tipps geben wie er die passenden Jugendlichen für sich auf die passende Art und Weise finden würde, auch indem er eben genau die Menschen ein bisschen in den Vordergrund stellt, was würdest du so um einem Betrieb raten? Also erstens ist es recht wichtig, was, er, was seine Firma vielleicht selber für das Profil hat. Oder die Post hat ganz ein ganz anderes Profil als zum Beispiel Apple. Oder die suchen auch andere Typen entsprechend. Innerhalb von der Firmenidentität hast du dann Berufsbezeichnungen. Und die Berufsbezeichnungen brauchen verschiedene Typen. Und wenn du dort weißt, was du haben musst, dann kannst du deine Kommunikation entsprechend ausrichten. Wir haben vorher halt darüber geredet, dass ja KV oder irgendwelche Lehrlinge relativ wenig Firmen kennen. Entsprechend muss die Kommunikation natürlich relativ gut auf sie zugeschnitten werden. Oder Peers sind wichtige Beeinflusser für und entsprechend könnte es ja auch spannend sein, wenn halt... Lehrling über ihren Beruf redet. Oder wenn man die Firma nicht kennt, dass die Lehrling halt über das Berufsbild selber verzählt und dass man halt neue Kanäle, oder wir haben ja unheimlich viele Kanäle, die man nutzen kann, Videos machen und, und ihren Job vorstellen und halt in ihrer Sprache dann mit potenziellen neuen Lehrlingen schwätzen. Also zusammengefasst auch auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, ja. Und vor allem auch ehrlich und echt. Weil das merken immer alle. Ja, gut, wir haben äh, auch noch ein anderes spannendes Thema, das sind so Beeinflusserinnen und Beeinflusser während der Berufswahl für die Jugendlichen. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an, was denkst du, sind für einen Jugendlichen, ich sage jetzt so zwischen 12 und 15, 16, was sind im Leben die grössten Beeinflusser? Das ist ganz klassisches Umfeld, oder? Also wenn, wenn es jetzt um Berufswahl geht, jetzt gerade äh, vor kurzem da auf der Straße ich habe eine der jungen Damen angesprochen, die ähm, bald eine Lehre macht, wo man erzählt hat, sie hat jetzt eine Lehre machen und hat gefragt, ja, was machst du denn? Und dann sagt sie, ja, sie wird Metzgereifachfrau fachfrau Dann sage ich, ah, spannend, gut, wie kommst du drauf? Wir sind auf dem Land, das ist dann so ein kleiner Job. Ähm, wie kommst du drauf? Dann sagt sie, ja, meine Schwester hat das gelernt. Also Die ist Metzgereifachfrau oder Lehrtochter. Ähm, und die kleine Schwester macht jetzt das auch weil es die Grossschwester macht, will sie es gerne macht, will sie zufrieden ist mit ihrem Lehrbetrieb. Und entsprechend ist das einer der grossen Beeinflusser. Äh, es können natürlich eben auch ältere Teile, Götti, Gotti, ähm, Nachbarn, die vielleicht cool sind, wo ihnen gefallen, wo spannend sind, wo die ihnen sympathisch sind und wo vielleicht erzählen vom Job. Das sind die grössten Beeinflusser. Gerade mal so im unmittelbaren Umfeld oder dann eben auch Kollegen. Also allgemein im Leben kann man sagen, aber eben besonders auf der Lehrstellensuche suche dann ist es halt wirklich das engste Umfeld, sagst du. Aber nicht mehr schon, wo... weil die anderen kennen es ja nicht. Ja. Und was können vielleicht da die Eltern auch noch beitragen? Oder können auch die Firmen in diesem Bereich etwas machen, dass äh, vielleicht gewisse Jugendliche sich auch noch ein bisschen mehr informieren und noch ein bisschen über andere Berufe das Bild machen? Weil es kann ja durchaus sein, dass ein anderer Beruf noch besser zum Jugendlichen würde passen würde. Ich glaube, das ist wirklich noch ähm, ein grösseres Problem, dass sich halt sehr viele Berufsbilder auch verändert haben und Eltern vielleicht gerne nicht mehr so den Durchblick haben, was es überhaupt gibt. Das merkt man ja an sich selber. Wie viele Jobs gibt es inzwischen, vor allem so in den technischen Bereichen, wo man keine Ahnung hat, was wo, wir. Und ich glaube, auch dort gibt es fast nur die Aufklärung. Oder man, man, man geht zusammen mit dem, mit dem Kind und überlegt mal, was es denn gern. Oder wenn jetzt einer gerne gamet, ja, was gibt es denn für Berufsbilder in diesem Bereich? Oder es könnte ja ein Game-Designer geben, es gibt Programmierer, es gibt XYZ, dass man von der selber seite her mal anschaut, was machen die gerne, was können sie vielleicht gut? Und schaut dann mal von dieser Seite her, was gibt's für Berufsbilder? Und wir haben ja das Internet, man kann ja googlen, oder? Man kann ja mit Stichworten mal suchen. Aber es bedeutet natürlich auch, dass die Firmen... Recht eine gute Verschlagwartung haben, dass die ihre Berufsbilder irgendwo positioniert, bei euch zum Beispiel, dass man die auch super vorstellt. Dass sich die Jungen vorstellen können, was denn das bedeutet für sie? Gibt es nebenden Faktoren, die du jetzt eben gesagt hast, Familie, Umfeld, Ängste? Ähm, Gibt es auch noch Faktoren, die die Jugendlichen unbewusst prägen? Dass sie vielleicht aus dem Prinzip sagen, hey, nein, das kommt gar nicht in die Frage, aber sie sind sich vielleicht das gar nicht so bewusst? Ja, natürlich. Es gibt ja Japs, die sind halt einfach nicht schick oder nicht in. Oder die Kollegen finden es blöd. Oder? Also ich habe hier auch ein Beispiel von jemandem, der einen kreativen Sohn hat, aber alle seine Buddys wollten unbedingt zu irgendeinem von den -Firmen. Die firmen Alle Treuhänder werden. Was hat er gemacht? Er ist auch Treuhänder geworden. oder hat er die Ausbildung angefangen? Und ich finde es natürlich total blöd, weil es entspricht seinem persönlichen Typ überhaupt nicht. Aber dort haben wir natürlich sehr viel Beeinflussungen, auch gewisse Berufsbilder, die halt einfach nicht sexy sind, dass man die ein bisschen knackiger macht. Und eben schlussendlich nutzt man dann auch wieder die Menschen dazu. Dann sind es halt einfach nicht so enge Bezugspersonen, aber es sind dann gleich am Ende des Tages wieder Menschen, wo man durch die man den Beruf irgendwie mal kennenlernt. Das wäre eine ja Möglichkeit. Es gibt fast nichts anderes. Das, ja, dann nehme ich grundsätzlich mit, dass halt die Unternehmen in der Regel weniger Bilder die Jugendlichen oder auch wir Menschen haben weniger Bilder als Vorsteg zum Unternehmen, weniger positive Emotionen, wo wir verknüpft haben. Gleichzeitig gerade auch die Jugendlichen sind eigentlich in dem Stadium noch sehr mit sich selber beschäftigt und haben wenig Bezug zu Firmen. Aber eben das engste Umfeld ist das, wo sie am meisten Bezug dazu haben. Ähm, aber gerade gute Botschafter vom Unternehmen oder halt auch aus einem Freundeskreis könnten einen Jugendlichen wirklich zu einem Lehrberuf bringen. Das ist für mich jetzt auch sehr einleuchtend. Und was du auch gesagt hast, wir sind schon immer dadurch, dass wir in einer, in einer Gemeinschaft leben, in einer Gesellschaft, orientieren wir uns immer, immer an anderen Menschen. Wir nehmen immer andere Menschen als Vorbilder. Das wäre so das, was ich auf jeden Fall mitnehme. Schlussendlich people follow people. Kann man sagen, was würdest du aber noch grundsätzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Weg geben? Was findest du ist wichtig, dass man das auch immer wieder im Alltag daran denkt? Ich meine, grundsätzlich braucht es jeden Typ. Also ich glaube, das ist einer der wichtigen Aspekte. Das ähm, betonen wir auch immer, wenn wir so Marketing-Themen diskutieren. Es gibt keinen guten Typ oder einen schlechten Typ. Es gibt vor allem den falschen Typ an der falschen Stelle. Äh, was das für den Einzelnen bedeutet, ist, dass wenn man eine falsche Lehrstelle gewählt hat, aus irgendeinem Grund, dass vielleicht viele Aufgaben sehr schwierig sind und man sich sehr eingeschränkt fühlt, ich plädiere dann dafür, und das wird immer schwieriger, und da werden die Eltern ein Lied davon sagen aber auch die, Lehr die Lehrlings- und die Ausbilder, die und die Ausbilder selber, dass der Wille, um irgendwo mal durchzustehen und etwas dass der halt immer geringer wird. Ähm, dort plädiere ich schon dafür, dass man vielleicht den Jungen einmal sagt, hey, man wachst, an den schwierigen Situationen, nicht an den einfachen. Zieh es durch, mach mal eine Ausbildung, auch wenn sie nicht so ideal ist. Man muss ja nicht auf dem Job bleiben. Wir haben alle Möglichkeiten, um nachher dann etwas anderes zu machen. Und uns auch mit der Zeit, die wir dann verbracht haben, mit der Erfahrung, die wir gemacht haben, mit den Sachen, die wir gelernt haben, hat man dann vielleicht eine genauere Idee, Mitte 20 oder so, oder Ende 20 oder auch erst mit 50 ist völlig Schnuppe, was man wirklich machen will im Leben. Und wir haben das ganze Leben vor uns, um äh, Lernerfahrungen zu machen und das ist auch wichtig. Das äh, Leben ist eine Lernerfahrung. Und das fällt da auch alles dort dass ich mir als Firma auch überlege, welches ist die passende Art, um die passenden Jugendlichen für den eigenen Betrieb zu gewinnen. Ursula, vielen Dank für das spannende Gespräch und die spannenden Inhalt. Danke dir, hat Spaß gemacht. Das freut mich. Und ich danke fürs Zuhören und hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder zu von Inside Berufsbildung.